Hallo Freunde, ich bin's Battle Mario Master. Und ich bin deiner Nirobe. Ich hätte dir beinahe schon um wieder dein Catchphrase geklaut. Beinahe ja. schon wieder. Willkommen zurück zu Mario Duigi sage. Wir sind auf dem Meeresboden. Moment mal, wie können wir überhaupt reden? Weiß nicht. Wir haben halt unsere Bärte geben uns Kraft. Unser so uns Gut, komm, wir gehen mal hoch. oberlippenwärtiger Ja. Let's go. Hey! <lacht> oh. Man, jetzt los, Ja! Jetzt hab ich meine beine meine füße haben nicht so, so an meine wand Meine <lacht> So, wir sind in der lach angekommen. Hier ist voll sonniger Strand und so ein Shit. Weil hey. ich wäre jetzt auch gerne am Strand. Okay. Bei so ein Wetter? Also ich werde jetzt nicht hier am Strand, sondern irgendwo wo sonniger ist Oh, sexy ist Schon gehört, gnädigste eingerichtet über Prinz mahamek ja, ich weiß er soll jetzt auf die reise auf reisen sein auf der suche nach irgendetwas so ein fritz hat es schon schwer ob er auch bei uns vorbeikommt oh, oh, <lacht> oh. ohne erst mal ohne war die oh. nützlich Gut. Ja, da kann man nicht benutzen. Ich kann nicht kaputt hauen Mal hier lang. Ja. What? Hey hier, Platz da. Die neuesten Nachrichten. Ein unglaubliches Gerücht. Ich habe das aufgeschnappt. Ich habe gehört, die Flut hat eine strahlende Bohne angeschwemmt. Hatte nicht der alte Pagori aufgesammelt? Ich habe da so etwas gehört sein er hat mit dieser Blume schale geschmückt und jetzt sieht er aus wie ein Weihnachtsbaum. Hm. was ist ja nicht möglich Wollen wir nicht hingehen und es uns ansehen Tolle idee gehen wir Boah, wir passen bald es sind weihnachten wenn ihr äh, hier ihr, wenn ihr da rumsteht bekommt ihr einen sonnenbrand hm. was heißt sie steht ein Weihnachtsbaum am Strand? Das sind wir noch. Hm. Nichts. Oder? Hier ist ein. Du hast ja einfach dieses Gewissen. Ich klicke immer auf die falschen Knöpfe. Nichts. nichts. Hier ist gar nichts. Was ein Weihnachtsbaum am Strand? Das ist auch geil. Ich hm. finde, ich bin ja, find find Weihnachtspalme. Hm. Wer oder was auch immer kommt, nichts wird mich umwerfen. Das schätze ich, haben wir die ich auch schon mal gesehen? Also ja, haben wir tatsächlich schon wieder. Schon wieder? Ja. Schon wieder. Was Schon wieder. Muss irgendwie drei, vier Mal hintereinander machen. Ja. Hier abgesehen. Ja, abgesehen, wer was Wart. man sagt, ja, die wunderhände der beiden Masseuren Ellen und Ganz ja, seien ganz wunderbar Man sagt, es sei ganz unglaublich. Man muss es wohl selbst erheben. Hm. Willkommen im spannungsraum für die Mühle, die Körper und sehe durch die sanfte Massage der Wunderhandschwester. Wir wünschen, wir euch eine angenehme Zeit euch beide noch das... Macht das Sorgen, da interessiert? nichts was? Lechts. <lacht> Lechts. Also, ich komme versteht sich. war auf den Kopf geschüttet. Dann wartet bitte, bitte auf den Sofas nebenan. Äh, Erwachsenen haben 30 Minuten. Alles klar. Angezogen sogar. Willkommen, ich bin Ellen. Meine Aufgabe ist es, euch zu erquicken. Und ich bin ganz ja, das ist auch meine Aufgabe. Offensichtlich sind deine Hände ziemlich erschöpft. Und offensichtlich sind auch deine Hände ziemlich erschöpft. Dann werden wir euch mal ganz damit mit unseren Wunderhänden massieren. Hm. Ah. Oh, was? Eine brennende Hand. Du über die Macht der Feuer an. Hm? Ah, meine Hand brennt. Blitz. Oh du. Du hast doch die Macht der Donnerhand. Ich schwöre, das ist mir zum ersten Mal passiert. Ihr seid wohl keine gewöhnlichen Reisenden, oder? Wie aufregend. Hände wie diese verdienen eine ganz besondere B. Be Hand. Oh ja, was man mit der Macht eurer Hände nicht alles in den Griff bekommen kann. Nun eine Massage brauchen äh, Typen wir jedenfalls nicht. Wir werden euch nur zeigen was ihr sonst noch mit euren Händen anstellen könnt. Und was meint ihr? Prima, aber natürlich, wir fangen sofort an. Wir, wir werden euch jetzt umwerfen. Die handtechniken vorführen Wer ich zuhört, der wird gemaßregelt was zum zuerst du oberlippenbärtiger du Gell, um die macht der hand auszuwählen Die Macht der Hand, Alter. Dir die kraft durch Drücken vom B auf. Sammle die Kraft, bis du das Maximum erreicht hast. Dann kannst du B loslassen. Halte deine Vordermann auf dieser Weise elektrisiert. Dann könnt ihr euch durch Drücken des Steuerkodes in dieselbe Richtung bewegen. Drücken muss erst. Spüren, ist er hin und weg ist. Spüren Sie es jetzt, Mario? <lacht> und spüren Sie es jetzt? Ich spüre Verwenden Sie sich nicht um Dinger mit dem Rücken zu schieben oder um seitwärts zu gehen. Hm. Und jetzt wollen wir sehen, wie das in der Praxis läuft. Ui, du presst deinen Rücken gegen mich. Komm, zeig's mir. Das klingt so falsch, ich wegen L auswählen. Reaktion. Hi, Emma, jetzt kannst du dich bewegen. Oh ja, ja, yeah, genau. So. Das klingt so falsch. Du bist ein Spezialist. Was jetzt bist du dran, roter Mann. Tausch die Position mit Start. Drücke L, um mach die Macht der Hand auszuwählen. Fire. Fire! Sammle durch die Drücken von B die Feuerkraft. Steigere die Kraft bis zum Gipfelpunkt. Wenn du glaubst abzuheben, dann kannst du B eh loslassen. Das war's. Oh hast. ja! Oh yeah. Machst dir den Rücken kräftig mit vollem Reifen. Er muss für mich die Loder den Flammen spüren. Bei dieser Technik grenzt du wie von den Tarantel gestochen und kannst umstoßen, was im Bild steht. okay. Ich sehe schon, wen das führt. Dann wollen wir mal mit der Übung beginnen. Oh yeah. <lacht> Willst du das jetzt immer sagen? Ja. Yeah. <lacht> Gegen diese Kugel los mit Kraft, oh Gott, das wird sehr weh tun. Ich freue mich schon. Oh nein, <lacht> also ich ziehe dich nur hinter mir her und du steuerst mich gegen Eisenkugel. Nee, ich steuere dich gegen eine Eisenkugel, weil du läufst ja auf die Kugel los. Let's go. Ah. Oh, boom. Oh, gut. Ja, super. Du bist ein Experte, was? Und hier endet unsere kleine Nachhilfestunde. Oh, Ellen! Ich glaube, wir haben eine Kleinigkeit vergessen. Ja, jetzt, wo du es sagst. Genau, genau. Wollt ihr den Spur beenden, wechselt ihr, wechselt ihr die Richtung, in die ihr euch bewegt. Dafür benutzt ihr das Steuerkreuz. Oder ihr drückt A. Jetzt haben wir euch aber wirklich alles erklärt. Und jetzt werden wir euch um einen kleinen Gefallen bitten. Genau, nutzt die neuen Techniken um uns die zwei Perlbohnen aus dieser Höhle zu werden. Eure Macht ist viel, viel größer als unsere. Moment mal, ihr könnt das doch auch, warum macht ihr das nicht selbst? So könnt ihr zwei Perlbohnen suchen und finden. Und wenn ihr nicht wollt, dann zahlt ihr für unseren Unterricht. 100.000 Münzen, los her mit der Kohle. Das ist voll pure Bestechung. Los! Los, husch, husch, bringt uns die zwei Perlbohnen vorwärts! Äh, soll ich zuerst, oder willst du zuerst? Aber es war ja... Trenden dann. Okay, mach du zuerst, ne? Okay, also meine Kupfung zuerst. Ich glaube, ich muss hier lang. Nee, halt, das, das bist du. Ja, Mann, Geister. Weiß du, <lacht> Oh, warte, halt. Naja, bin ich ja. Aus dem... Äh. Du darfst dich nicht bewegen. Ich hab schon nicht bewegt. Aus dem Weg! Ich bin geplättet. Ihr seid ein unmögliches Paar. Ja, das ist, das ist so ein kleiner Soundbug, der hier eine Rolle spielt. Man, man hört einfach dieses Geräusch doch. noch, wenn man das gemacht hat. Damit man diesen Soundbug beheben kann, geht man einfach in den nächsten Raum. Oder man nimmt einfach nochmal den Weg. Bekannt machen. Schwere Sicherheitsmängel an den Räubern, die unsere Sicherheit dienen. Man kann das System umgeben, wenn man schnell genug die Lücken zwischen den Balken passiert. Zum Schutz der Perlbohne sind Verbesserungen unumgänglich. Das sieht sehr lebensgefährlich aus. Ich will da nicht durch. Lust. Nein. Ah. Ah, oh, fast. Nochmal. Nein. Ja. Wir kriegen das hin. Was? Ah! Ja. bist du immer getroffen am Ende? Ja. Wir kriegen das hin. Au! Meine Haut. So. Ah. So. ich brenne meine Haut wurde abgerieben. Oh. Der Schmerz. Du erhältst die rote Perlbohne. Oh, wie hübsch wir heißen Eine rote Perlbohne. Genau das habe ich mir gewünscht. Und jetzt bringt schnell die grüne Perlenbohne. Los, macht voran! Husch, husch. Okay, jetzt muss ich vorne sein. Okay. Dann mach. Lachlagune rätsel auf der Items, Teil 1. Buru-Statue. Dies ist eine herrliche Statue, die einen schüchternen Geist, einen Buhu, darstellt. Die Statue ist zwar schön, aber man sieht, da verschwindet sie einfach. Ah. Man kann sie weder sehen noch berühren. Eine mysteriöse Statue. Ich denke, ich glaube, du weißt, worauf es hinausläuft, ne? Ja. Oh. Oh. Äh, äh. Äh. Oh. Letztlich kommen sehen oh. mein gott war der witz kacke yeah. oh, oh, bekannt machen schwere sich jetzt wenn wir an den rollbacken die unserer sicherheit dienen zwei personen können leicht in den seitwärtsgang durch lücken zwischen den beiden schlüpfen. zum schutz der Perlbohne sind und umgänglich das sieht sehr gefährlich aus Ah, was? Ja, du musst das schon durchgehen, weil die Elektrizität hält nicht lange an. Ach! Ah. Kannst mich ja nicht ewig unter Strom halten? Oh. Ah. Aua! Jetzt werde ich hier vor dem Büro getroffen. Was habe ich dir getan, mein Bruder? Na? Du hast mich gegen diese Dinger geschubst <lacht> zwei, dreimal Oh, geht doch. Ja. Na, wunderbar. Du hältst die grüne perlbohne geil. Oh, wie reizend, wie hübsch, eine grüne perlbohne Wir wollten nur massiert werden da mussten wir so was machen. Ja. <lacht> mussten durch so. Wir mussten Fle die voll den gefährlichen parkour machen. Ja, durch Fleischwolfe und also was <lacht> rennen Aber hey, wir haben neue Paarattacken drauf. Ja, auch? Ja, okay, gut. Ja, neue, neue Aktion draußen gelernt Dann hat man uns doch am Anfang von den beiden Sergeants äh, erfahren. Was soll ich noch mal zum Kampf hier? Ja. Auch? Ja. Oh. Oh. <lacht> ah. Ja. Renn ihn um. Ah, ne, ich muss ihn herumrennen. umrennen. ihn um. Oh. Ah. Da siehst du, jetzt, jetzt haben wir wieder diesen Soundpack. Hier, hörst du das? Ja. Äh, geh mal ein Stück. <lacht> geh mal ein Stück weiter. Und jetzt. So. Soundpack behoben. So. Was? Was? Was? So, ihr. Yeah, ne? Ultra-KMA. Das sind stark. Das sind starke Gegner. Oh, die Flammenbrüder. Das ist cool. Ich sag dir das. Und B drücken. Und nochmal. Und nochmal. Und weiter. Unendlich? Ich hab schon so ein paar Feuerbälle drauf. Alter. Geil. Aua. Nee, ne? Das macht er nicht. Nein. Nein. Nein! Er hat ihn wieder belebt. Oh, wow. Wir müssen die zuerst töten. Donnerbrüder! Das ist eine gute Attacke. Aber erstmal üben, ne? Geh ja. ja. Uh. Uh. Geil. Weil. Weil das, das kann nämlich die Verteidigung der Gegner senken, wie du da sehen kannst. Ja. Ich auch mal Flächenattack. Ist, Ja, ist eine Flächenattacke, tatsächlich. Ich glaube, wir sollten die... Kein Coopers zuerst auf Dieser Pisser! Weil die können die ganze Zeit wieder Machen mhm. Äh, mach mal. Ich habe Elektrozität... Hey! Hey! Seit wann sind Hammer-Tacken gegen Coopers sehr effektiv? Ich weiß ich doch nicht mal, weißt, wie lange er ist. gegen die gekämpft haben? So lange auch wieder nicht. Ah. vielleicht einen Monat. Oh nein! Hör <lacht> was. Ich glaube, ich brauche einen Pilz. <lacht> Pilz. Geil. Äh, Pilz. Pilz. Pilz, Pilz. Pilz, Pilz. Pilz, Pilz. Oh, Still! Ich der den wieder direkt. <lacht> pass auf. Er kann man einen wieder beleben. Nee, er ja, selbst. sich selbst. Hä? Weg! Boah, vier Erfahrungspunkte. <lacht> weil, weil er der die Gegner wieder belebt hat. Also hier kann man eigentlich ganz gut trainieren. Äh, mal nehmen wir den, was habe ich denn noch nicht viel genommen? HP, immer AP. HP? Drei. Okay. Wenn ich schon jeden anderen Wert irgendwie schlechter bin, dann halt mehr P. Komm, die schnappen wir uns. Okay. <lacht> den den habe ich ja voll oh, ja, vollgebracht. Gut. Jetzt noch ein wieder. Nee, der heißt sich selbst. Ist da noch einer auf? Also ich habe ganz vergessen, die können sich gar nicht ganz wieder beleben. Wir wieder 300 Punkte kriegen, dann 27. Ah oh, Nee. Der ist schnell, ne? Ist einfach zu schnell für dich. Ist zu schnell, sind sie zu stark für dich. War kaputt? Gut. Ja, level up. warum habe ich denn so schlechte Werte immer mehr Geschwindigkeit so, wir sollen jeden als Wert besser als ich hallo plus fünf nice. bin jeden Wert schlechter außer in HP immer noch na ich habe wenigstens mehr HP fast 10 HP ja wenigstens mehr HP nicht richtig ich sehe nicht richtig schieß mich ja, das ist auch irgendwie gemein, die stehen da einfach nur und wir rennen die einfach um. Ja, ich bin geplant, ihr seid ein ungewöhnliches Paar. Wir machen überhaupt nichts. Ja. Wow, wow, wow. Und wir haben damals ein bisschen ein Athenchen noch finden. genau war ja was. Was ist das denn Das ist ein Tornado. Na, was könnte man damit machen? Was sollten wir nicht erstmal die Gegner ausschalten, damit wir ein bisschen trainieren können? Mach mal. Oh. Also mit Mama gehauen. Voll gegen die Fresse. Was <lacht> will ich einmal daneben hauen? Hat er direkt auf? Yeah, naja. du dich um und triffst den Gegner auch. aber du, du würdest diesen Gegner nicht erreichen, weil er, weil er anspielt. Ich weiß nicht, Ich weiß nicht, ob man das als Overpower nennen würde, aber mein Gott, ist, ist diese Fähigkeit oh. so, Ah! Ich sah trotzdem Style Style! Mm. Ah! Was machst du hm. denn da? <lacht> Das ist ja gut. du kannst den Chief nicht erreichen, das ist dir bewusst, ne? Wieso du erreichst ihn nicht? also gar ja, nicht den anderen. Ah. Und der attackiert ganz einer, ich wollte zurück, aber ich bin damit ja mit B. Ich ja mit B immer Sachen hatten wir, also ja. <lacht> In die Fresse. In die Fresse. Ich mein In die Fresse. In die Fresse. In die Fresse. Das ist einfacher. einfache. Ich habe voll die sau einfachen Moves. Ich weiß auch nicht warum. Mach erst immer noch Aber? Hätte ich mit dem Kissen gehauen. Hätt ich mit nassen Kissen abgeworfen. Aua! Jetzt hat er mich angefurzt, warte. so will ich auch im normalen Leben irgendwie essen und trinken einfach so werfen und dann so der macht irgendwas irgendwie so ein Trinkpäckchen an der Hand so. macht einfach so oder so wie Poppy immer ja. Die ganze Dose Spinat in einen Schluck ja. du bist dran Ach so mein <lacht> <lacht> den machen wir fertig den schnappen wir uns äh. Äh. Äh. Äh. Äh. Äh. Oh. Mir macht das irgendwie gar nicht mehr Schaden. Das mag sein, aber trotzdem ist es ein guter Angriff. Ja. Die kann ich ja wieder nicht treffen. Alle doch die Ruhe triffst du der ist am Boden. Ja, aber die anderen nicht. Ich mach die Hand. Mm. Gut! Gut. Zwei, Super! Drei! Vier! Fünf! fünf. Sechs! Sieben! Acht! acht neun! neun. Acht. Jetzt könntest du den mit der, mit der Hand treffen. Mit der Hand? Ja und auch, auch mit deiner Attacke. Ja, mach das. Muss sich schon lohnen. habe alle Gegner gehindert. Oh, oh. Fisch mit Hammer gauen. <lacht> ja, was, was wollt ihr dagegen machen? Nimmt das, ihr, ihr Umweltschützer? Wir hauen jetzt Fische. Eins, zwei. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und jetzt scharge ich auf ihm Oh, so wie soll ich jetzt sagen? Sepposch. Ske du bist Billu <lacht> Bab, du du Lulua. Hier uh. uh. oh. uh. uh. uh. schon einfach. Du magst meinen Move, ne? Ah, oh, mach mal einfach. 3 b. es gibt frisch Frischwurz. Von der seite gehauen so, Ding so <lacht> also <Hunger>. ja, <lacht> ja, <knirrt> der bedingung kopf das gegeben ja ja mit <lacht> knurrt der mann hat haben man wir das tatsächlich gehört ja ja Knot der Magen schon wieder. War ja äh, wir müssen den Tornado nutzen. Ich zeig dir, wie ah. unser Wasser-Tornado aus dem Stand ist auch da unten nach dem Schild. Aber das ist So ein Kopf ist einfach. Wach <lacht> auf, du Block. Oh. Nein! Gut! Nein! Wolltest du wolltest den Fisch schon wieder hauen, ey. Ja. Auf die Fische zu verprügeln. Ja, sonst gibt es doch nur wieder Ärger. Richtig Ärger. Äh. Äh. Nein! Ah. Verdammt! Was? Oh, euer Brandschaden erlitten. Oh. das ist da was? Ich kann da... Der... Ja, sie er brennt. Ja. Oh. Oh, ich muss musst gar nichts drücken, meinem Angriff. Ja, ich, ich muss gar nichts machen. Ich finde es gut. Ja, ich brauche... Gleich, glaube ich, ein mit... Oh, ja, ich brauche ein ja, ich glaube, wir brauchen jetzt so, so hier, ein bisschen hier, bitte. <lacht> weißt du was? Dadurch ist mir sogar mal das Spiel abgestürzt, weil ich das gegen den Boss gegen gemacht habe. Der Brandschal ist gestorben und dadurch ist dann das Spiel ge ge gecrasht Warum oh, hat mich hier auch was? Es ja, hat mich gerade so daran erinnert, ich habe das nämlich auch auf Video. Äh, Man, drei Dinger getroffen. Mal, die Folge war bei mir dann, dass ich diesen ganzen Kampf noch mal machen musste. Ja, ist klar. Mhm. Oh. und jetzt noch mal und noch mal Mit ja die ganze Arbeit hier bei den ganzen Dingern machen. Bei den neuen. Was? Du hast ihn getötet. Oh, ja. doch ja. man musst du sonst musst du sonst nee, nichts zu gebrauchen also kannst du jetzt auch mal ein bisschen Arbeit machen Nein. doch ein Blag oh. wow. das war jetzt gerade ein Kuschelreflex oh. er ist gerade irgendwo kaputt oh, das wird kaputt wieder. irgendwie gerade so weit also mein Schrank umgeworfen oder so oh. alles klar so auf auf hoch oh, ist irgendwo ein Speicherpunkt in der Nähe also ich muss B rücken ah perfekt dann speichern, dann, speichern. dann speichern wir mal... Dann speichern wir mal... Am Ende Part. Ja. Dann sagen wir... Bis dann. Oh, ciao. Bye bye.